Von Freikorps hingerichtet Karl und Rosa vom Berliner Eden Noch hundert Jahre später mahnen sie Und Mann, immer wieder wir Kein Vergessen, kein Vergeben All die Echos hallen wieder Und ich schreib die Namen nieder Von jenen, die ermordet sind Kein einziger Verhalt im Wind Kämpfen und gedenken Fight and remember Luchamos y recordamos